Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder. Heute ist Türchen Nummer 10 an der Reihe. Und in meinem Kalender für das Rotbäckchen hatte ich guter Start ja, mit ähm, besonders viel Vitamin und Kalzium. Das ist immer gut. So, ich schaue einmal kurz hier drüber, wo wir hier die Zehen haben. Die haben wir hier. Ja, ein Zwerg, der Hotdog ist. Das wäre lustig, wenn der da auch wirklich Hotdog ist. Na ja, gucken wir mal. Ja, Tatsache. <lacht> Okay, der Zwerg futtert also tatsächlich hier das Hotdog weg, wobei ich es ein bisschen scharf finde, die haben nämlich die Geflügelhotdogs nicht mehr und das ist für mich immer ein bisschen so schwitz, aber naja, heute haben wir wieder ein Rezept, das ist cool und die Schoki hier drin ist bedruckt und da drin ist so eine dunkle Schokocreme nochmal, Ja, ich kann nicht genau beschreiben, wonach das schmeckt. Schmeckt gut, aber mh, ist halt ein bisschen dunklere Schokolade, also ein bisschen zartbitter. So, aber dann schauen wir auf jeden Fall mal nach dem ups, wo bin ich denn hier? Nach dem Rezept. Ein Pfefferkuchen für den Weihnachtsmann. Wenn der schwedische Weihnachtsmann Jul Tomte die Geschenke bringt, solltest du einen Pepparkakor für ihn bereithalten. Hier zeigen wir dir, wie du die berühmten Pfefferkuchen machst. Und keine Sorge, es werden genug Plätzchen werden, damit nicht nur Tom der etwas von Ihnen hat. Okay, dann schauen wir mal nach dem Rezept. Ja, ich drehe einmal. Und hier haben wir das Rezept für den Pfefferkuchen. Ja, und hier unten kann man wieder auf Weiter... Ups, jetzt ich zweimal gleich getippt. Auf Weiter tippen. Jawohl. Ja, mal gucken, ob ich davon mal was nachbacke, vielleicht ja im nächsten Jahr. Okay, dann darf der wie immer an die Seite. So. Und hier habe ich die Päckchen mit der 10. Ja. Und hier wird irgendeine Figur sein. Das fühlt sich dann wie eine dickbäuchige Figur würde ich sagen, hier ist ein Stift wieder drin und ja, irgendwelche Sticker oder, keine Ahnung, ich gleich und hier bin ich mir ziemlich sicher, ist ein Bilderrahmen drin, ist auch extra hier nochmal in solches, in diese ich denke, verpackt, was immer so schön knallt. Ähm, ja und heute, Mache ich zuerst das von Manuela auf. Ja, ich mache es mir hier jetzt leicht und nehme hier direkt gleich die Schere, weil ich denke, sonst würde ich hier jetzt ewig dran sitzen, das Und Wenn ich dann auf einer Seite hier so ein bisschen aufhabe, dann komme ich ja da schon ran. Und ich mache es auch gar nicht spannend. Ich reiß direkt auf. Ja und ich mir dachte, es ist ein Bilderrahmen. blauer Bilderrahmen, wo sie noch so einen Smiley drauf gemalt hat. Ja, süß, dankeschön. Mal schauen, was ich da rein mache. Ja, und dann mache ich auch hier direkt weiter mit dem Päckchen von Miss Eis. Ja, und es sind wieder diese Stücke. Mit der Figur hatte ich auch recht, und zwar ein Fuchs. das fühlt sich anders, wenn man jetzt irgendwas quer, das ist von dem Klebeband gewesen. Ja, und hier haben wir einmal ein Einhorn Bleistift und dem werde ich äh, einem Freund weitergeben. Der steht nämlich auf Einhorn. Ne? Und hier haben wir so einen süßen kleinen Plastikfuchs und das ist nicht einfach nur ein Fuchs, sondern das ist ein Anspitzer. Mache ich jetzt mit dem natürlich aber nicht. Ähm, ich gucke gerade mal, wo habe ich hier bestimmt? Ja, gut, kann der ja den hier einfach nehmen. Ja, und funktioniert auch wunderbar. Ja, und dann macht man den hier anscheinend so, ja, genau, einfach so auseinander und dann hat man hier die Sachen drin. Ja, süß. Und dann habe ich hier wieder solche Sticker, ja, und wie gesagt, die werde ich sehr wahrscheinlich ähm, weiter tauschen oder weiter verschenken, weil, ja, die sind nicht so meins und, ähm, ja, wir sind ja da auch ganz locker, wir beide, also... Wenn uns was nicht gefällt, so gut, dann können wir das auch sagen. Und das ist überhaupt kein Problem, da ist die andere auch nicht böse. Und ja, wie gesagt, das ist nicht so meins. Die sind mir sehr bunt und die werde ich einfach weiter vertauschen. Okay, ihr Lieben. Dann war es das schon für heute. Ich äh, halte diese Videos hier mit Absicht immer ziemlich kurz. Wir haben ja sowieso jeden Tag ein Adventskalender-Video, was ihr bekommt und ähm, das ist dann nochmal so on top und deswegen versuche ich die immer so schnell wie möglich auch zu machen und mache es hier gar nicht groß spannend. Okay ihr Lieben, ich sage tschüss und bis morgen.